Ich frage mich, was da los ist. Ich nicht. Das hier ist ein Brief von der Preston University. Du meinst die Reserve, Uni der Reserve, Uni der Reserve, Uni deiner ersten Wahl? Sind wir drinnen oder draußen? Was ist Sache? Nein, nein, Sie haben noch nicht entschieden. Das Auswahlkomitee kommt nach New York und Sie wollen ein Gespräch. Ich wusste es, ich wusste es. Ein Gespräch ist schon mal ein Schritt weiter. Sehr gut, Liebling. Das ist gut. Das heißt, Sie sagen nicht nein. Noch nicht. <lacht> Okay, ich muss mich vorbereiten Ja klar, willst du dir ein paar Sachen überlegen, die du sagen wirst? Nein, ich konzentriere mich auf das, was wirklich zählt Nämlich das richtige Outfit Ach, Ehrlich gesagt bin ich nicht so begeistert von Preston Wieso? Das ist eine gute Uni So gut, dass es mich wundert, dass sie noch im Rennen ist Sie haben wahrscheinlich eine Quote für hübsche, weiße Mädchen ah, Als Aufmacher für die Werbebroschüre ja, das ist eine gute Uni. Aber sie ist drüben in Kalifornien. Das macht ihr nichts aus, wenn sie so weit weg ist. Ach komm, Vicky, ich bitte dich. Wie lange sprechen wir davon, dass die Kinder das Haus verlassen und auf eigenen Füßen stehen? Seit sie geboren wurde. Stimmt. Ich weiß, aber da die Zeit jetzt da ist, bin ich... Ich mag noch gar nicht daran denken, wie still es hier bald sein wird. Wieso still? Also, ich werde hier nicht wegziehen. <lacht> Hör mal, wegen dieses College-Gesprächs. Also ich möchte dir helfen, dich vorzubereiten. Keine Bange, ich gehe da einfach hin und bin so, wie ich bin. Oh, Hillary. Hillary, Hillary, Hillary. Wenn ich es mir leisten könnte, die Bücherei der Uni zu sponsern, dann dürftest du sein, wie du bist. Aber dummerweise triffst du dort auf Mitbewerber, die viel, viel, viel besser sind als du. Das würde ich so nicht sehen. Nein, aber ich. Also lass uns eine kleine Trockenübung machen, ja? Du wirst jetzt gleich hier reinkommen, so als trittst du vor die Kommission. Okay. Hi, ich bin Hillary. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stop. Was? Du hast es schon vergeigt. Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt. Da täuscht du dich. Körpersprache, mein Kind. Die gebeugten Schultern, der unsichere Blick, das sagt mir, ich habe knapp die Highschool geschafft und das mit dem Eignungstest war auch so eine Sache. Mein Torper sagt das nicht, das sagst du mir, weil du informiert bist. Wie auch immer, lass uns anfangen, ja? Also, Miss Gold, was wäre Ihr persönlicher Beitrag zu einem positiven Lernumfeld für Ihre Mitstudenten? Ich, ähm, bin leicht zu kriegen. <lacht> du fängst mit einem Scherz an. Blöde Idee. Dies ist nicht die Clownschule, Lady. Also, Miss Gold, begründen Sie, warum wir Sie in unsere Heiligen Hallen lassen sollen. Nun, ähm, ich freue mich schon sehr auf das vielfältige Kursangebot, das Preston bietet. Und nicht weniger auf die Vielzahl von Freizeitaktivitäten außerhalb des Studienplans. Hm. Das genügt mir nicht. Und dir doch wohl auch nicht. Dad! Selbstvertrauen vorzuspielen ist einer meiner wenigen Fähigkeiten und du zerstörst mir das Gut, gut, dann begreifst du vielleicht, wie wichtig das hier ist Also geh raus und komm wieder rein, na los, los Hey Oh, du machst Popcornbälle? Ja, ich habe sie auch gesünder gemacht, nur die Hälfte Zucker. Aber jetzt sind sie fade, das ändern wir mit einem Sprung in die Schokolade. Wow, es ist ewig her, dass du die gemacht hast. Ich weiß, vor vier Jahren, als wir den letzten Familienfilmabend hatten. Es wird dich freuen zu hören, dass ich ihn ab heute wieder einführen werde. Uh. Wieso? Wieso tust du mir das an? Ich hasse schon Montag bis Freitag und du ruinierst Sonntag auch noch. Komm schon, wir sollten uns um ein paar schöne Familienerinnerungen bemühen. Ich meine, Hillary geht bald aufs College und wie viele Tage sind es noch, bis alle weg sind? Ich weiß nicht, um sowas kümmere ich mich nicht. Ja, ja. Ach komm, Dave, das wird echt lustig. Und wenn nicht, dann habe ich ein paar Extrabälle gemacht, getränkt in Rum. Okay. Wir haben den Film. Wir wären früher wieder hier gewesen, aber Hillary musste noch mit dem Typ flirten. Und mit dem Parkplatzwächter. Und dann war da auch noch halt der... Halt endlich die Klappe! Können wir das jetzt hinter uns bringen? Früher hat es dir doch immer gefallen. Ja, das ist offenbar sehr wichtig für deine Mutter und deshalb machen wir es mit, ja? Ach. Verdammt oh. Das gibt's doch wohl nicht, der DVD-Player spinnt. Naja, der gute Wille war da. Daran werden sich die Kinder immer erinnern, den guten Willen ihrer Mutter. Hey, der Stecker war raus. Toll! Kenny ist wirklich schlau. Ja, der Familienfilmabend ist gerettet! Hey. Wenn ich jetzt nicht hier bei Ihnen wohnen dürfte, müsste Ihr Familienfilmabend ausfallen. Ja, ausreiten. ja, du bist ein echter Schatz. Und was werden wir sehen, Leute? Oh, einen tollen Film, Dad. Du wirst ihn lieben. Oh, Rocky? Rocky 2, Rocky 3? Es gibt auch noch andere tolle Filme. Oh, Rambo! Rambo 2, Rambo 3? Nein, Dad. Wir gucken jetzt den gefeierten Film, eine unbequeme Wahrheit. Eine unbequeme Wahrheit? Mit wem ist der denn? Al Gore. <lacht> Al Gore? Was für eine Art Actionheld soll Al Gore sein? Ich meine, was hat dieser Vogel schon Schlimmes vorzuweisen? Dick Cheney hat wenigstens mal einem die Rübe weggeschossen. Das ist kein blöder Actionfilm. Das ist eine Dokumentation. Ach, was soll das? Ich will nichts lernen. Ich habe gehört, es wären super Film. Ja, es geht um die Verschmutzung der Umwelt. Wie schön, wie schön. Zuerst muss ich jede Woche drei Mülltonnen an die Straße schleppen und jetzt kommt dieser Umweltmist auch noch in mein Haus und versaut mir das Vergnügen. Wisst ihr was? Der Spaß hört auf. Ich will das nicht sehen. Also ich muss doch immer die Mülltonnen rausschleppen. Das ist Nebensache. Äh. Das Ganze ja, ich brauche nicht, es alle nicht Also wollt? ich kann das auch gut alleine in meinem hey, Zimmer Wir alle werden diesen Film ansehen, ihn genießen und später mal darüber in Erinnerung schwelgen. Schwingt euch jetzt sofort auf die Couch und haltet eure Klappe. <lacht> Mach du dich, gefälligst nicht so breit. Seht ihr, ist das nicht nett? Hm. Wow, meine Stimmung ist hin. Ja, kein Wunder, dass Gordi Wahl verloren hat. Das ist unheimlich deprimierend. Was ist los mit euch? Habt ihr nicht den gleichen Film gesehen wie ich? Äh, uh, nein. Weil ich eingeschlafen bin. Also, ich fand das wirklich interessant. Interessant? Das war aufrüttelnd, nervenzehrend, vor allem tiefschürfend. Hm, jawohl, tiefschürfend. Ich, ich hatte ja keine Ahnung, was für ein Mist wir auf diesem Planeten anrichten. Und was wollen wir nächste Woche gucken? Nächste Woche, Schatz? Unsere Erde geht dahin und davon. Wir stehen vor einer wahren Umweltapokalypse. Das wird wie in diesem Film Mad Max. Und ich werde nicht einfach hier sitzen und zusehen, wie meine Kindeskinder irgendwo in der Donnerkugel um ihr Leben kämpfen. Und ob sie gewinnen, darüber entscheidet am Ende ein böser, verrückter Zwerg. <lacht> Hey, hey, was, was machst du denn da? Äh, das nennt sich Staubsaugen. Ich kann verstehen, wenn du verwirrt bist, weil du es noch nie getan hast. Du weißt sicher nicht, wie viel Energie so ein Ding verschwendet. Du solltest dir lieber einen Teppichroller besorgen, meine Oma hatte sowas. Sie hatte dafür auch drei Karat am Finger. Wenn du mir sowas schenkst, werde ich dir den Schmutz mit dem Mund aufsaugen. Willst du das nicht verstehen? Ha? Die globale Erwärmung ist Wirklichkeit und wenn wir nichts machen, geht alles dahin und davon, Okay. Und wenn ein Halbaffe wie ich schon begreifen kann, wie wichtig das ist, wieso nicht du? Warte, das meinst du ernst? Ja. Du, der an die Deodorantfirma geschrieben hat, oh bitte bauen Sie wieder Sprayflaschen. Nur Frauen benutzen Roll-Ons. Rollouts. Ja, es wird dich vielleicht überraschen, aber manchmal irre ich mich auch. Hm. Obwohl, ich vermisse diesen kühlen männlichen Strahl. Hey Mom. Ja? Kannst du den Pulli reinigen lassen? Den brauche ich fürs Gespräch. Wow, wow, wow, wow, wow, Hast du sie noch alle? Reinigen ist total schädlich. Ja, Körpergeruch auch. Ja, aber Reinigungen benutzen Chemikalien mit so langen Namen, dass man denkt, es wäre chinesisch. Das erklärt vielleicht, warum so viele Reinigungen von Chinesen betrieben werden. Es ist schön zu wissen, dass du dich nicht nur für die Umwelt und das Klima einsetzt, sondern dich auch noch bemühst, Rassist zu sein. Wenn du kurz für eine Minute den Geldchat verlassen würdest, könnte ich mal an meine E-Mails. Die kann ich für dich checken. Schade, da ist keine von mir. Also echt, seit deinem Outing bist du viel zickiger. Okay, Männer, weg mit dem Computer, klar? Ihr schmelzt damit an den Polen das Eis ab. Und du, Mike komm schon. Schluss damit, Schluss mit der Spielerei. Dad, was machst du denn da? Ich war mitten drin. Ich habe ein besseres Spiel für dich. Durchsuchen des Mülls der Nachbarn, ob sie was Recycelbares weggeschmissen haben. Was? Dad, ich will nicht in fremden Müll wühlen. Niemand will das. Aber entweder das oder irgendwann paddeln wir auf unserem Tisch durch das Viertel und suchen Hunde zum Essen. Verstanden? Wie wirst du erst wegen Lassie heulen, wenn du ihn gegessen hast? Schatz, ist das ganze Licht hier wirklich nötig? Ich habe eine bessere Frage. Ist dein Besuch hier wirklich nötig? Solltest du dich nicht auf dein Vorstellungsgespräch vorbereiten? Ich gehe da rein, rede und gehe wieder raus. Was soll groß sein? Zu deiner Information: Gespräche von der Art sind der pure Stress, auf den ein Körper manchmal unerwartet reagiert. Ach ja, und wie? Zum Beispiel, naja, kann es dir passieren, dass du alles, was du sagen willst, vergessen hast. Und alles, was aus deinem Mund kommt, ist. Äh, äh. <lacht> Wirklich? Ja, wirklich. Und dein Mund wird trocken und du machst diese nervigen... Laute. Und dann ist da ja auch noch der Flattermann. Flattermann? Von Kopf bis Fuß. Aber sowas merken sie nicht, weil sie sich auf deine tellergroßen Schweißflecken konzentrieren. Und da heißt es Bye Bye Uni. Hallo Wallbaum Supermarkt Kassiererin Trainingsprogramm. Wenn sie dich da reinlassen, das ist ziemlich gefragt. Oh Gott. Wieso übst du so viel Druck auf sie aus? Weil ich unbedingt will, dass sie an diese Uni geht. Ich weiß, wenn es nach dir ginge, würde sie hier bleiben. Oh, buh, alle meine Vögelchen verlassen das Nest, buh. Hör auf, oder ich brenne das Nest ab, während du drin schläfst. Hey, wo wollt ihr hin? Nirgendwohin, wir frieren nur. Captain Planet hat den Thermostat auf Nordpol gedreht und ein Schloss dran gehängt. <lacht> Ich weiß, es ist ein wenig viel. Ich ertrag das hier nicht mehr. Ich bin auch für die Rettung des Planeten. Aber seit Dad mit diesem recycling glopapier ankommt, mit nur einer Lage. Seien wir ehrlich, ich hab zwei Lagen hinter. Na, wenigstens musst du nicht im Müll der Nachbarn rumwühlen. Da fällt mir ein, mit den Hockhauses solltet ihr lieber nicht mehr sprechen. Ihr wollt nicht wissen, was in deren Tonne liegt. Hey, ich dachte, dir wären Umweltfragen so wichtig, aber jetzt ist alles wieder vergessen. Das ist das gleiche wie mit dem Hamster. Und dem Judentum. <lacht> Kommt schon, ich weiß, dass er übertreibt, aber er versucht, ein besserer Mensch zu sein. Ich meine, ja, es ist nervtötend, aber verbucht es als Familienerlebnis, dass ihr irgendwann lachend euren Kindern erzählt. <lacht> ja. Na schön, jetzt vielleicht nicht, aber die Zeit wird kommen. Ich werde niemals Kinder haben, wenn mir hier mein Pimmel abfriert. Das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er jemand anderen helfen will als sich selbst. Und ich mache ihm das nicht kaputt und das solltet ihr auch nicht tun. Hey, hey! hey. So, Liebling, hier, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ja lieb von dir. Ja. Du schenkst mir eine Wäscheleine. Nein, nein, das ist ein solarbetriebener Wäschetrockner. Sehr umweltfreundlich. Was sagst du? Ah. Hä? Weißt du, Schatz, wir müssen hier eine Menge Dinge einsparen. Danke gehört nicht dazu. Hey, das war der Tag, an dem der dir eine Wäscheleine geschenkt hat. Wieder eine witzige Familienerinnerung, über die wir lachen werden. <lacht> der war gut, echt gut. Haltet eure Klappen, sonst seid ihr bald eine Erinnerung. Äh, zu, Schatz. Eigentlich ist dein Verhalten etwas scheinheilig. Ja, und wieso? Weil du den Kindern jeden Funken Energie vorrechnest, den sie verbrauchen. Mir schenkst du eine Wäscheleine, aber du selbst fährst mit einem spritfressenden Geländewagen durch die Gegend. Donnerwetter, da hast du vollkommen recht. Hm. Was zur <lacht> Hölle ist denn das? Ach, du hattest völlig recht, Liebling. Mein alter Geländewagen hat den Planeten verschmutzt. Also bin ich los und hab mir diesen umweltfreundlichen Smart geholt. Das ist ein Auto? Das sieht eher aus wie der Pups von einem großen Auto. <lacht> Schick, nicht? Mhm. Steigen noch andere Kasper da raus, oder nur du? Ja, macht nur Witze, aber das Ding fährt 100 Kilometer mit nur 4 Litern. Plus, ich darf auf der Extraspur fahren, überall parken und er macht weniger CO2 als ich. Also, wer will mitfahren? Ich drehe mit jedem eine Runde. Keiner. Mir reicht es jetzt, Dad. Du bist ja schon sowas wie umweltkrank. Und von den Ökowaschmitteln die wir benutzen sollen, juckt's mich überall. Dabei ist morgen mein Gespräch. Das ist nicht das Waschzeug, das sind die Nerven. Du fängst an durchzudrehen und das wird auch langsam Zeit. <lacht> Na komm schon, Larry, fahr eine Runde mit mir, ja? Nein, danke. Ich kann gut darauf verzichten, dass man hinter uns her Na, der hat aber einen Kleinen. <lacht> und was ist mit dir, Mike? Du alte ökosocke oh Nein, ich passe. Wieso? Ich hab gedacht, dir wäre das genauso wichtig wie mir. Ich gratuliere dir, Dad. Du hast es geschafft, mich davon zu kurieren. Komm schon, Mann. Wenn wir nicht schnell was unternehmen, geht hier alles dahin und davon. Was ist mit der Donnerkugel? Meinst du, ich will, dass deine Zukunft in den Händen eines bösen, verrückten Zwergs liegt? Huh? Vielleicht wäre er weniger böse, wenn du ihm nicht sein Auto geklaut hättest. Du hast keine Ahnung, was du redest. Dieses Baby ist cool. Das Auto der Zukunft. Das ist ein smartes Auto. Das war es, als es noch leer war. Was? Kümmert sich außer mir keiner um die Erde? Hä? Sitzt du hier die ganze Zeit so? Ist es wegen deines kleinen Autos? Ich will nicht darüber reden. Ich habe eine Idee. Wir spielen die Geburtsvideos der Kinder rückwärts ab und tun, als wäre es nie passiert. Wird doch lustig. M? Lass mich einfach in Ruhe. Baby, ich bitte dich. Du bist seit zwei Tagen so. Was ist denn los? Sag äh, es mir. Ich habe nichts zu sagen. Okay, dann sagst du es nicht mehr. Aber reden wirst du mit jemandem. Ich mache einen Termin bei Dr. Lieber. Der Seelenklempner, der Mike behandelt hat? Ist das nicht ein Kinderpsychologe? Ja, Dave, das ist er. Also, was ist denn los, Dave? Gar nichts. Er ist bloß etwas abgedreht, weil er unsere Erde retten will. Und zwei Tage hat er sich im hm. Bett versteckt. Was für ein Quatsch. Gut, dann sagen Sie mir, was da war. Naja, ich, ich. Ich bin etwas durchgedreht, als ich versucht habe, den Planeten zu retten, und dann war ich zwei Tage im Bett. <lacht> Das klingt nach einer Depression. Ich bin deprimiert, ja. Naja, ich meine, was, was kann man tun? Es ist zu spät. Keiner kann was tun. Alles dahin und davon. Sag mal, Schatz, das wiederholst du ständig. Alles dahin und davon. Womöglich, womöglich bedeutet das was. Liebling, ich verschwende meine Zeit nicht damit, in deinem Büro mit dir zu reden. Ich verschwende meine Zeit in Dr. Liebers Büro. Also hören wir zu, was er sagt. Nein, nein. Fahren Sie ruhig fort, Vicky. Wie ich eben sagte, immer zu dieses. Der Planet geht dahin und davon. Und gerade denke ich mir... Dass, dass auch meine Tochter bald davon geht, aufs College. Und vielleicht gibt's da ja einen Zusammenhang. Naja, der Planet symbolisiert womöglich Hillary. Hören Sie das? Ehrlich, du spinnst. Nein, Dave, zweifellos können sich Ängste, die Sie empfinden, weil Ihre Tochter weggehen wird, in manischem Verhalten manifestieren. Das nennt sich Übertragung. Übertragung, klar. Ich sag Ihnen was, die einzige Übertragung hier ist die von meinem Geld in Ihre Brieftasche, nicht wahr? Ich, ich habe wirklich alles getan, damit sie da hingehen kann. Hi, ich... Ich bin... Okay, warten Sie. Ich weiß es. <lacht> Wieso habe ich hier überhaupt die Probleme? Du, Vicky, du bist die, die nicht will, dass sie so weit weggeht. Ja, ja, ich weiß genau, was ich empfinde, aber die Frage ist, was du empfindest. Wissen Sie, Doktor, ich habe mal gelesen, es gibt Ach. Eltern, die ihre Kinder emotional verkrüppeln, nur weil sie sie nicht verlieren wollen. Und das ist das, was du mit Hillary und ihrem Unigespräch gemacht hast. Lass doch bitte auch mal den Arzt was sagen. <lacht> Tja, Vicky, womöglich gehen Sie hier mit Ihrer Küchentischpsychologie ein wenig zu weit. Eigentlich hat sie ja recht. Aber eine Praxis lebt vom Stammpublikum und dieser Erdenretter würde ein wundervoller Stammkunde werden. <lacht> Was fühlen Sie, Dave, bei dem Gedanken, dass Ihr Kind bald weg ist? Ich bin überglücklich, okay? Ich warte darauf, dass endlich alle verschwinden und zähle die Tage, die es noch dauert. Aber Sie sind frustriert, weil Sie es nicht schaffen, diese Welt besser zu machen und Ihre Kinder wollen hinaus in diese kranke Welt. Vielleicht war das ein Grund für Sie, das Gespräch Ihrer Tochter zu sabotieren. Warten Sie, ich habe doch dasselbe gesagt. Ja, aber das war auf eine sehr differenzierte Weise falsch. <lacht> Sehen Sie, Dave, manches Mal sind die Dinge, von denen wir denken, dass wir sie am meisten wollen, die, die wir gar nicht wollen. Ich will nicht, dass sie weggeht. Was? Sie soll weder nach Kalifornien noch sonst irgendwo hingehen. Ich glaube nicht, was ich sage, aber ich will, dass keins der Kinder geht, nicht mal Larry. <lacht> ich jetzt langsam durch? Sie sind völlig normal, Dave. Sie entdecken nur gerade Ihre Gefühle. <lacht> Tja, wir haben noch etwas Zeit. Sind da noch andere Dinge, über die Sie sprechen wollen? Naja, da wäre mein Bruder, den sie immer vorgezogen haben. Mein Vater hat nie gesagt, dass er mich liebt. Und die Arbeit, die ich mache, befriedigt mich nicht. Und manchmal fühlt es sich an, als wäre ein großes Loch in mir, das nichts füllen kann. Alles bestens, lass uns gehen. Okay. Das hat mich Da bist du ja. Ich komme gerade vor meinem Gespräch zurück okay, und Okay, okay, ja. okay. Bevor du weiterredest, will ich dir sagen, dass ich meine Meinung geändert habe. Ich will nicht, dass du nach Kalifornien gehst. Aber das ist gar nicht... Ich weiß, ich weiß, das habe ich nicht zu entscheiden. Aber lass mich ausreden. Ich glaube nicht, dass du Kalifornien magst. Weißt du, für die da drüben wärst du krankhaft fettleibig. Ich will, dass du auf eine Uni in Fahrweite gehst. Okay, und wenn du mir versprichst, Preston sausen zu lassen, hätte ich da draußen ein smartes, kleines Auto für dich. Nun, ähm, eigentlich wäre es korrekt, ihm zu sagen, dass mein Vorstellungsgespräch grauenvoll war und dass ich nicht den Hauch einer Chance hätte, jeder hinzugehen. Okay, Daddy, ich verspreche es.